Falls die Inflationsrate in Deutschland kleiner ist als die Inflationsrate in den USA, hat dies Auswirkungen auf die Export- und Importmengen. Die Exportmenge steigt, die Importmenge sinkt. Diese Mengenveränderungen der Exporte und Importe haben wiederum Auswirkungen auf die Leistungsbilanz. Denn der Exportwert ist nun größer als der Importwert. Es herrscht somit ein Ungleichgewicht. Hier ein Exportüberschuss. Dieses Ungleichgewicht in der Leistungsbilanz hat wiederum Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Die Nachfrage nach Euro steigt, das Angebot an Euro sinkt. Die gestiegene Nachfrage nach Euro bzw. das gesunkene Angebot an Euro hat zur Folge, dass der Wechselkurs US-Dollar zu Euro nun ansteigt. Es wird somit zu einer Aufwertung des Euros kommen. Diese Euro-Aufwertung hat wiederum zur Folge, dass die Exportgüterpreise in US-Dollar steigen und die Importgüterpreise in Euro sinken. Aufgrund der Preisveränderungen für Exporte und Importe werden sich ebenfalls die Export- und Importmengen ändern. Die Exportmenge wird sinken bzw. die Importmenge wird steigen. Merke. Sobald die Exportmenge stärker sinkt als die Exportgüterpreise steigen, sinkt der Exportwert. Bzw. sobald die Importmenge stärker steigt als die Importgüterpreise sinken, steigt der Importwert. Das heißt, die zuvor beschriebenen Mengen und Preisanpassungen der Exporte und Importe werden über kurz oder lang zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz führen. Der Exportwert entspricht dem Importwert, das heißt es herrscht eine Tendenz zum Gleichgewicht. Beispiel 2. Falls die Inflationsrate in Deutschland größer ist als die Inflationsrate in den USA, hat dies Auswirkungen auf die Export- und Importmengen. Die Exportmenge sinkt, die Importmenge steigt. Diese Mengenveränderungen der Exporte und Importe haben wiederum Auswirkungen auf die Leistungsbilanz, denn der Exportwert ist nun kleiner als der Importwert. Es herrscht somit ein Ungleichgewicht, hier ein Importüberschuss. Dieses Ungleichgewicht in der Leistungsbilanz hat wiederum Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Die Nachfrage nach Euro sinkt, das Angebot an Euro steigt. Die gesunkene Nachfrage nach Euro bzw. das gestiegene Angebot an Euro hat zur Folge, dass der Wechselkurs US-Dollar zu Euro nun absinkt. Es wird somit zu einer Abwertung des Euros kommen. Diese Euro-Abwertung hat wiederum zur Folge, dass die Exportgüterpreise in US-Dollar sinken und die Importgüterpreise in Euro steigen. Aufgrund der Preisveränderungen für Exporte und Importe werden sich ebenfalls die Export- und Importmengen ändern. Die Exportmenge wird steigen bzw. die Importmenge wird sinken. Merke, sobald die Exportmenge stärker steigt als die Exportgüterpreise sinken, steigt der Exportwert. Bzw. sobald die Importmenge stärker sinkt als die Importgüterpreise steigen, sinkt der Importwert.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 In diesem Lehrvideo wurden Ihnen das Thema Wechselkursmechanismus und Leistungsbilanzungleichgewichte ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Dratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.